Hallo liebe Deutschlehrende und Deutschlernende. Ähm, heute haben wir ein ganz besonderes Thema. Ich habe von vielen von euch äh, Fragen gestellt bekommen. Ähm, welches Wörterbuch man be benutzen sollte und wo man allgemein die Wörter nachschlagen könnte Und heute wollte ich euch ähm, eine Auswahl an unterschiedlichen digitalen Wörternbüchern zeigen. Ähm, erstmal nicht als App, sondern äh, in eine Browseransicht. Äh, ja dafür braucht man natürlich immer Internet. Genau, aber ich möchte euch jetzt die Vor- und Nachteile von unterschiedlichen... Wörterbüchern zeigen, die ihr gerne benutzen könnt. Ähm, ich möchte euch schon im Voraus sagen, äh, das, was ihr hier seht, ist alles kostenlos. Ähm, das bedeutet, das kann man immer benutzen äh, und kostenlos benutzen, wenn man Internet hat. Ähm, wenn man an Wörterbüchern denkt, dann, das erste, dann ist das Erste, was in den Sinn kommt, äh, ist immer Duden. Genau, ähm, sie haben sehr viele äh, Wörterbüchereien. Also hier sieht man auch ein paar in ihrer Werbung zum Beispiel äh, für Grundschule, für Texte schreiben äh, und so weiter und so fort. Also ihr könnt euch das gerne anschauen. Ich will jetzt keine Werbung für Duden machen. Sondern ähm, ich will euch einfach nur erklären, wie ich damit arbeite und wie meine Lernenden damit arbeiten. Ähm, ich schreibe es nie vor, welches Wörterbuch jemand benutzen möchte. Ähm, das Einzige, was ich dann immer sage, ich würde vorschlagen, ab dem Niveau B2 sollte man nur deutsch-deutsch, deutsch-deutsches Deutsch, Deutsch, Wörterbuch benutzen, weil man schon so weit ist, dass man eigentlich das auch versteht. Wir werden uns jetzt alle Wörterbücher am, am, am Beispiel von einem Wort anschauen, damit es auch vergleichbar ist. Und das Wort wäre heute... Moment mal die, oder ja, die nicht, aber Idee, so, wir geben das ein und schauen, äh, was man so bei Ihnen findet. Ne? Natürlich seht ihr hier sehr, viele Wer sehr viel Werbung. Ähm, leider muss es sein. Also wenn etwas kostenlos ist, dann müssen sie <lacht> ihre Kosten irgendwie decken. Und das machen sie in diesem Fall durch Werbung. Äh, Finde ich total okay, total legitim. Ähm, genau. So, jetzt sehen wir das Wort Idee. Wir sehen auch, dass ähm, Artikel die, dass dieses Wort Artikel die hat. Und äh, hier seht ihr noch ähm, ein paar andere Möglichkeiten. Also man kann es entweder mit jemandem teilen oder man kann es sich für äh, seine Merkliste in seine Merkliste hinzufügen. Allerdings, wenn man jetzt das kostenlos benutzen möchte, dann hat man nur die Möglichkeit zehn äh, Wörter hinzuzufügen. Genau, also es gibt natürlich auch kostenpflichtige Pakete, könnt ihr euch gestern, ähm, gerne selber anschauen. So, äh, und dann gibt es mehrere Kategorien äh, zu einem Wort, zum Beispiel äh, Rechtschreibung, ähm, Worttrennung und Bedeutungen, äh, was das bedeutet, also in der Philosophie äh, oder in anderen äh, Kontexten. Uh, genau. Und uh, andere Beispiele, wie zum Beispiel, das ist keine schlechte Idee, aber ob sie sich ausführen lässt. <lacht> genau, das sind dann uh, Beispielsätze oder Wendungen und Sprichwörter mit diesem Wort. Uh, Genau. Ähm, dann gibt es noch äh, Synonyme zum Wort Idee. Braucht man sehr oft, wenn man jetzt ähm, zum Beispiel einen Text schreibt und nicht immer nur Idee sagen möchte. Ähm, Herkunft, äh, genau. Und was noch wichtig ist, ist die Aussprache. Das werden wir auch jetzt testen. Idee. Ähm, hier hören wir muttersprachliche <lacht> Aussprache von diesem Wort, Das also nicht maschinell erzeugt, sondern dass ähm, ja, ein Mensch hat es ausgesprochen. Und äh, hier seht ihr dann noch andere Wörter, die mit diesem Wort zusammen in der Verbindung äh, oft vorkommen. Und die Wörter, die äh, größer geschrieben werden, kommen dann öfters mal vor, die, die dann kleiner geschrieben werden, äh, ja, also je kleiner, desto ähm, desto weniger kommt es vor, dass diese beiden äh, Wörter nebeneinander stehen. So, ähm, so viel zu Duden. Ich glaube, ja, da muss man jetzt nicht viel mehr erklären. Äh, was ich euch aber noch zeigen wollte, also das hat jetzt nichts mit diesem Wort zu tun, aber was ich persönlich sehr schön finde an Duden, dass man auch sowas wie Podcasts hat, äh, dass man auch das Hörverstehen ein äh, bisschen trainieren kann. Und es gibt jetzt insgesamt 127 Folgen von diesem Post. Podcast und ähm, wir hören uns mal ein Beispiel an. Er muss es erstmal laden und wenn er das geladen hat, dann können wir das machen. Der Podcast der guten Sprachberatung. Folge 127 von ganzem Herzen. Liebe Hörerinnen und Hörer, passend zum bevorstehenden Valentinstag gibt es heute einen Podcast mit ganz viel Herz. Nicht, dass unsere Podcasts nicht schon immer von Herzen kommen, aber heute wollen wir dem Herz bzw. dem Herzen einmal ganz besonders auf den Zahn fühlen. Genau, und ähm, ich würde diese Podcasts ab dem Niveau B12 vielleicht empfehlen, ähm, weil sie auch schon äh, ja, anspruchsvoll sind. Äh, hier werden dann solche Redewendungen äh, erklärt und ja, oder allgemein zu diesem Thema irgendwas gesagt. Ähm, so, äh, dann machen wir hier einen Cut und gehen dann zum nächsten Wörterbuch ähm, und das ist dann Pons. Ähm, eigentlich ein, auch ähm, ja eine sehr berühmte Sache. Wie ihr seht, das ist auch kostenlos, deswegen gibt es eine Menge Werbung, weil sie das auch irgendwie finanzieren müssen. Wie gesagt, stört mich persönlich nicht. Genau. Und hier habe ich auch das Wort Idee angegeben beim Wörterbuch. Und hier sehe ich einmal Artikel und dann Plural. Weitere Informationen, wie zum Beispiel selten im Singular und so. Und äh, hier ist dann die Erklärung äh, zu dem Wort Idee und ähm, wir hören jetzt auch einmal die Aussprache von diesem Wort uns an. Idee Uh, hier hören wir, dass das maschinell erzeugt wurde, das bedeutet, uh, es ist keine muttersprachliche Aussprache von diesem Wort, was ich persönlich uh, schade finde, uh, genau, und uh, hier gibt es dann noch weitere, uh, weitere Möglichkeiten von dem Gebrauch von diesem Wort. Uh, dann gibt es noch Wendungen, also Redewendungen und äh, genau, und das war es eigentlich schon. Also das ist ganz kurz ähm, ein paar Informationen äh, zu diesem Wort und äh, bei den Beispielsätzen kann man dann noch viel mehr Beispiele finden, äh, die man sich auch anhören kann. Eine Idee Zucker beigeben. Genau, also es gibt natürlich immer Vor- und Nachteile. Ne? Bei äh, Duden haben wir gesehen, dass nur das Wort ähm, quasi von einer jungen Dame ausgesprochen wurde. <lacht> uh, nur das Wort Idee. Hier äh, hingegen äh, wurde alles ver versprachlicht aber leider nicht von einem Menschen. Und ihr habt es auch selber jetzt gehört, dass die, äh, dass die Satzmelodie äh, auch nicht richtig ist und die Betonung allgemein auch. Äh, genau, dann kommen wir zum nächsten Wörterbuch, das heißt äh, DWDS, also digitales Wörterbuch der deutschen Sprache. Äh, das ist auch kostenlos und ihr seht, hier gibt es keine Werbung, äh, weil das von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften betrieben wird und genauso, sie können das wahrscheinlich ähm, anders finanzieren. So, äh, ich würde sagen, dass äh, dieses Wörterbuch ist etwas ähm, ausführlicher dass das auch für Sprachwissenschaftler gut äh, gebraucht werden kann und ähm, genau, also jetzt für Anfänger, die jetzt gerade Deutsch lernen, ähm, das äh, wäre vielleicht nicht das Richtige. So, also, aber die Lehrenden können es gerne benutzen. Ähm, Genau, also Idee habe ich angegeben. Hier sehe ich, dass das die Idee ist, also feminin. Äh, dann habe ich noch hier Genitiv Singular und Nominativ Plural, Ideen. Äh, Herkunft, äh, Wortbildung und so weiter. Wie gesagt, das ist schon ein bisschen vertieft. Aussprache. Die Idee. Hört man, das ist keine äh, ja, maschinelle Aussprache. Äh, genau, sondern von einem Menschen erzeugt, äh, dann die Bedeutungen und äh, Beispiele für diese Bedeutungen, äh, genauso, also es könnte eine Gedank ein Gedanke oder eine Vorstellung sein, ein Einfall, eine Absicht und ein Plan und dann noch Beispiele dazu und äh, Genau, dann gibt es noch ähm, umgangssprachliche ähm, Beispiele für das Benutzen von diesem Wort. Ähm, Etymologie, wenn man das braucht. <lacht> ähm, dann auch äh, Synonyme, was ich auch sehr wichtig, ähm, äh, sehr wichtig empfinde. Dann die typischen Verbindungen, über die ich schon äh, bei ähm, Duden äh, gesprochen habe. Also je größer die Wörter geschrieben werden oder äh, je fetter, sagen wir so, desto äh, öfters mal wird dieses Wort in Verbindung mit Idee äh, zusammen benutzt. Äh, hier gibt es nochmal Verwendungsbeispiele aus den authentischen Texten, mit, ähm, mit Quellenangabe, äh, genau. Und hier oben rechts habe ich noch vergessen zu sagen, äh, die Worthäufigkeit, also wie oft benutzt man dieses Wort, wie das äh, im Laufe des Jahr, der Jahren äh, benutzt wurde äh, und so weiter und so fort. So, wie gesagt, das, ist schon, das geht schon Richtung Wissenschaft, das geht schon Richtung äh, Sprachwissenschaft, ähm, auch besser gesagt. Ähm, genau, jeder muss ja für sich entscheiden, was einem so gut gefällt. So, dann äh, zeige ich euch als nächstes auch das Leo-Wörterbuch. Ähm, das Benutzen von dem Wörterbuch und auch von dem Vokabeltrainer, über den ich dann später was sage, ist auch kostenlos. Also genau und ich persönlich benutze dieses Wörterbuch oder ich rate es, meinen Lernenden zu benutzen, weil davon auch eine kostenlose App ist, womit man super lernen kann. Aber wie gesagt, es gibt immer Vor- und Nachteile. Ähm, ja, ähm, mir persönlich gefällt es nicht, dass das immer in eine Sprache übersetzt wird, zum Beispiel Deutsch, Englisch oder Deutsch, Chinesisch oder Deutsch, Russisch, weil, wie gesagt, ab einem... Ähm, bestimmten Sprachniveau äh, könnte man auch Deutsch-Deutsch benutzen und mit diesem Tool ist das ähm, ja, kompliziert. Deswegen muss man erstmal aussuchen, in welche Sprache man das übersetzen muss. Ähm, ich habe jetzt Englisch-Deutsch genommen und äh, das Wort Idee geschrieben. Äh, hier sehe ich äh, die deutsche Variante die Idee und Plural die Ideen. Wir versuchen das mal uns anzuhören. Die Idee. Genau, also eigentlich ist die Intonation, die Aussprache ähm, total in Ordnung und ich kann es mir auch für mich auch speichern. Ähm, allerdings muss man sich dafür registrieren. Ja, also um Vokabeln speichern und später lernen zu können, müssen sie angemeldet sein. Sowohl die Registrierung als auch die Nutzung des Trainers sind kostenlos. Das ist schon mal sehr gut. <lacht> genau, aber man muss sich natürlich registrieren. Hier sehen wir auch Werbung rechts. Ähm, ja, also man muss sich ja irgendwie finanzieren. Und äh, was mir persönlich an diesem Wörterbuch gefällt, dass man dann auch die Beispiele mit Verben äh, findet und äh, dann auch weitere Definitionen, Phrasen und Beispiele. Ähm, genau, und ich finde, das ist, auch, ähm, das ist auch okay, also mehr braucht man auch nicht zum Lernen. Man kann auch in einem Text danach suchen. Ähm, ja, das ist dann schon so ein, nee, das ist schon so ein Future, das wir jetzt nicht unbedingt brauchen. Aber wie gesagt, hier kann man auch in einem Forum miteinander austauschen und genau, also dieses Wörterbuch ist ganz gut für die Niveaustufen von A1 bis B2. Uh, genau, und jetzt zeige ich euch ähm, etwas ähm, Außergewöhnliches, sagen wir so. Und das hier, also lemma.com, das ist ein dänisches Unternehmen, das ich bei einer Sprachmesse äh, kennengelernt habe. Und was ich persönlich ähm, sehr interessant finde, also erstmal, okay, erstmal zu den allgemeinen All, ja, allgemeiner Beschreibung von diesem Portal. Also man kann aussuchen, in welche Sprache man das übersetzen möchte oder man kann sagen, ich möchte jetzt die Variante von Duden nehmen. Dann, wenn man dann Idee eingibt, dann sieht man wieder die Idee und die Häufigkeit und dann noch Aussprache und so weiter. Hier findet man leider keine ähm, Aussprache, also man kann das Wort nicht hören oder nicht vorlesen lassen besser, besser gesagt ähm, genau und äh, was man aber hier kann, was man woanders nicht kann, ist der sprachliche Support das bedeutet ich kann äh, Moment mal irgendwie funktioniert es gerade nicht, aber ich habe es vorher ausprobiert, gerade mal das wahrscheinlich Vorführeffekt, hm. ja, schade, äh, denn erzähle ich das so, also ich, ich glaube daran, dass das bald funktionieren wird. <lacht> ähm, ich glaube, ich habe hier sogar, ja, ich habe hier, ähm, hier habe ich das ausprobiert, ähm, und ich habe das Wort gehen angegeben und ich habe dann beim sprachlichen Support noch ein paar Sachen nachgefragt. Das bedeutet, ähm, äh, ich habe jetzt so getan, als ob ich das nicht weiß und ähm, ähm, dann habe ich geschrieben, dass ich eine Frage zu diesem Wort habe und warum schreibt man das manchmal groß und manchmal klein. Und die ganz nette Friederike äh, hat mir, ja, innerhalb von drei, vier Minuten, glaube ich, geantwortet, dass man das als Verb äh, klein schreibt und als Substantiv groß. Und ähm, dann habe ich nochmal gefragt, ob äh, sie mir ein Beispiel nennen könnte. Und hier äh, habe ich dann ein Beispiel. Ich finde es total schön, dass man mit einer Person, mit einer muttersprachlichen Person über die Wörter oder ja, also ich habe jetzt nicht nur ein Wörterbuch, wo ich etwas ähm, eingebe, sondern äh, und dann eine Antwort bekomme, so ähm, eine Übersetzung, sondern ich, hab, ich kann eine richtige Person oder eine echte Person fragen, warum ist es so, ne? Ähm, und ähm, ich finde es ehrlich gesagt ganz, ganz gut. Ähm, so ähm, Wie gesagt, ich glaube, es wird bald funktionieren. Und hier ist ein Beweis dafür, dass das auch funktionieren, äh, funktioniert hat. So, ähm, allgemein, wenn ihr jetzt äh, zum Beispiel nicht nur etwas übersetzen wollt und dann allgemein Vokabeln lernen wollt, dann kann ich euch äh, bei uns auf der Seite von ABC Deutsch ähm, es auch gut empfehlen, wenn ihr zum Beispiel ähm, unter dem äh, Ich lerne, also wenn ihr auf Ich lerne Deutsch klickt und dann unter der Kategorie Wortschatz wählt ähm, und dann eure Niveaustufe keine Ahnung, sagen wir A1, wir sind jetzt Anfänger und können noch nichts. Dann gibt es hier Übungen und auch interaktive Übungen äh, für diese Niveaustufe. Hier sind es zum Beispiel Verkehrsmittel und ihr könnt hier eure, euren Wortschatz verbessern und Vokabeln trainieren. Äh, genau, also man muss dann sagen, was das ist, Train Zug und dann, okay, es war <lacht> richtig. Oder hier Helikopter, was ist das auf Deutsch? Also hier seht ihr zwei Sprachen, also wir lernen ja Deutsch und hier sehen wir das unten. Die Referenzsprache ist Englisch, aber äh, wir haben das extra so gemacht, dass wir auch Bilder hinzugefügt haben, damit diejenigen, die kein Englisch können, auch äh, mit Bildern arbeiten können. Sagen wir, okay, das ist jetzt der Krankenwagen und äh, mir wird dann gesagt, nein, äh, das ist nicht die richtige Antwort. Die richtige Antwort ist der Hubschrauber. Genau, ähm, so viel von mir. Ähm, ich habe versucht, euch ähm, ja einen groben Überblick zu geben, welche Möglichkeiten ich habe, wenn ich... Ähm, ja, ähm, digital online nach ein, ein Wort nachschlagen möchte und wir haben mit euch einmal Duden einmal Pons, einmal DVDS, einmal Leo und einmal lemma.com angeschaut. Oh, Mensch, nee, funktioniert doch nicht. Ähm, und äh, jedes Wörterbuch ähm, hat seine Stärke und seine Schwächen und ich, ihr könnt selber entscheiden, ähm, was ihr jetzt ähm, für euch äh, für richtig hält und ähm, was ihr am besten benutzen könnt. Ähm, so viel von mir. Ähm, genau, ich würde mich über euer Feedback sehr freuen und ich wünsche euch allen noch ein schönes Wochenende. Ciao, ciao!